So, hallo Leute, da sind wir wieder. Der Rookie und Andy sind wieder am Start. Heute befreien wir uns endlich vom Biotreibstoff und fangen an mit der Kohleverbrennung. Wir heizen jetzt den Planeten richtig ein und hauen die, den Rauch aus in die Atmosphäre. Äh, was wollte ich eigentlich? Also, Beton wollte ich holen. Ja, ich wollte Rotoren machen. Beton ist voll. Ja, Beton ist Und Klage anschließen. Ich habe mein zweites Lager angeschlossen. Ja. Ouch. So, machen wir mal ein paar Rotoren. Also ich hol's jetzt mal die Materialien für zwei Kohlekraftwerke. Okay. Wie gesagt, kümmere mich immer noch um äh, Kupferblech. Ja. Das brauchen wir dann als nächstes. Ja. ja. Ich kann auch gleich mal gucken, ob ich dann die Pumpe schon mal aufstelle. Eine müsste, glaube ich, erstmal reichen. <lacht> Anstrengend. Ja. Wenn du da nicht hochkommst, ne? Und einmal ganz außen rumrennen musst. Okay, noch mehr Rotoren. Was ist das? Was brauchst du? Ich dachte, ich habe viel zu viele Schrauben mitgenommen. Jetzt sind es wahrscheinlich zu wenig. <lacht> <lacht> mal schön über 1000 Schrauben ja, so. mitgenommen. Ja. ja. Hm. Hat es Ja. Und Platten auch. Also nochmal Platten, nochmal Schrauben. Haben wir schon zu viele Maschinen hier stehen. Ich stehe trotzdem noch an dem Gerät und mache in Hand. Ja, ich glaube, das habe ich damals, habe ich das bis... Keine Ahnung, was ich das. Ich stehe ja teilweise bei meiner Map immer auch immer noch an der Maschine umstellt, Hand her. Nehmen halt nochmal 1000 Schrauben mit. Das sind ja seltsamerweise genug da. Ah, jetzt werden es nicht mehr so viele. Jetzt kriegen die Maschinen hier ordentlich geliefert. So, ich habe schon genug. Ja, dann brauchen wir noch Rotoren. Wo sind sie? Da sind sie. Zehn Rotoren. Und 20 Kupferbleche bräuchte ich dann noch für die. Mal gucken, was man da verbraucht. Kupferbleche, einfach nur Kupfer. Einfach nur Kupfer. Herz. Gut. Kupferblech. Kupferbarren, okay. Auch oh, da ist eine Kiste völlig voll mit Kupferbarren. Steht hier gleich um die Ecke. Ein Glück, dass ich die da stehen gelassen habe. Ja. Das hätte ich geplant. Ja, allerdings. Perfekt, dann kann ich jetzt die Pumpe und die zwei Kraftwerke bauen. Und vielleicht schon ein paar Rohre. Dann schauen wir gleich noch einmal bei dir vorbei, was du da so treibst in der anderen Fabrik. Äh, ich gar ja, nicht. Das habe ich mir schon fast gedacht. Dass dich wieder irgendwo schlafend in der Ecke findet. Ja, ich mache hier nur Blödsinn. Das sollte vielleicht reichen. Ich hab's doch gewusst, da dass ich wieder ein Bett... Hm. Riesengroßes Bett. Da ja, hast noch eine zweite Quelle erschlossen. Ja. Ich glaube, die hätte auch noch Kapazitäten gehabt, aber egal. nein. Nicht dafür, was ich vorhab. <lacht> Das Band hier steht auch die meiste Zeit still. Aber das können wir ja auch noch ausbauen. Ja, naja, Beton brauchen wir noch. Oh so. Okay, voll der Bug hier. Sehr schön. Was sind denn wurde? okay. Du hast hier zwei Container aufeinander gebaut. Und ja. der zweite Container war noch nicht da und auch die, der Übergang ja. war noch nicht da, da hat es einfach nur so orange geglitzert. <lacht> oh, wow. Wie wenn gerade ein ja, Förderband wow. gebaut wird. Ja, ja, ja. Ich habe es glaube ich noch zum Schluss ganz kurz gesehen. pack Schön. Ich glaube, ich baue das noch mal um. Ja, Mach nur. Ja, ich baue das noch mal um. so nicht so will ich das nicht nö nö nö hm. 200 Beton mitgenommen. Mhm. Und in 10 Sekunden leer gemacht. Easy. Und wahrscheinlich noch nicht mal genug Platz für das Zeug, was ich bauen will. Sehr. Okay, also hier und hier, da und da. Ja, ja, ja. So machen wir das. Diesen Gebäude hier. Hierherum hätte ich es Genau, Wasser kommt dann hier rein. Wie viel verstärkte Eisenplatten? Macht so ein Flüssigkeitsspeicher Sinn? Äh, ja. Okay. Um, ähm, Spitzen abzufangen. Okay. okay. nicht mit eingeplant. <lacht> Und ich brauche modularen Rahmen dafür. Also erstmal nicht. <lacht> Wird später nachgebaut. Ich könnte sogar ohne Pumpe auskommen. zu teuer. Was fehlt denn? Beton. Ah, oh, Beton. Was auch sonst? Chris, ganz Beton. ehrlich. Beton. Ja, wichtigste Ressource <lacht> in Satisfactory. Es scheint so. Ich alles für den Boden verschwendet Oh, das wird wehtun. Ah, oh, hat's nicht. Sehr gut. Herrlich, nur zwei Coupons? Wow, hat mir gar nichts gebracht. Ne, ich glaube, für zwei können wir nichts kaufen. Doch, so die, die Wände und so und Türen. Aber als, ich, als die Folge angefangen hat, hatten wir schon zwei Coupons. Ach so. Und dann <lacht> das komplette Lager war noch voll mit Eisenstangen. Die haben halt gar nichts gebracht. Die haben gerade so oh. ein Coupon gebracht. So, äh, ich laufe in die völlig falsche Richtung. Was so. Nein, nicht so. So, okay. Okay, nehmen wir mal 400 mit. So. Unsere mhm. also Kupferbleche sind an. Gut, perfekt. Wahrscheinlich gehen wir jetzt die Kupferbleche aus. Hm. Eisenstangen sind mir ausgegangen. Äh, Lassen. Eisenplatten. Okay. Eisenstangen. Auch da sind genug. Weg. Da. Glück, Gesundheit. Danke. Hm. Ja, das, das Stream kriege ich noch schnell genug weg, aber dich nicht mehr. <lacht> oh, pff, <lacht> ganz ehrlich, es ist, ist mir sowas von egal. Das ist was natürliches. Ja. das ist noch manchmal ziemlich laut, wenn man wenn einem hey, Ohr oh. genießt wird. Oh, ist zu lang. Oh, hier schön auf den Felsen setzen. Ah, wunderschön sieht es aus. Er scheint wieder zu lang. Jetzt mache ich mal was, was ich überhaupt nicht mag. Jetzt ein Quer bauen. Nee, diese. Diese, bei den Pipelines diese Stützen einfach hochziehen. Normalerweise brauche ich da immer gern die, die richtigen Stützen. Die natürlich. haben wir ja noch nicht. Ja. ja. Zumindest noch nicht für die Rohre. Oder gehen die auf die gleichen Stützen? Nicht auf die nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wir brauchen die für Rohre speziell. Ja. Die haben wir, die kriegen wir erst mit der nächsten Freischaltung. Ja. Äh, MK3 Freischaltung kriegen wir die. Ja, okay. Habe ich schon gesehen. Und natürlich sind mir die Kupferplatten ausgegangen. Wer hätte es gedacht? Will ich. Ja, ja, mal zu ulkig, wenn alles funktionieren würde. Ja, klar. Wenn ich nicht fünfmal hin und her rennen müsste. Ja, ja, möglich. das wäre ja eben, wollte ich gerade sagen, das ist ja langweilig. Wie also. wir denn sonst hier die Zeit rumbringen? Also, sonst würdest du nicht Satisfactory spielen, also. Oh, hat nicht geklappt. Ich bin mal gespannt auf die neuen Drohnen. Ja, wobei ich irgendwie noch überhaupt keinen richtigen... Einsatzzweck für die habe, aber müssen wir mal gucken, was die überhaupt können. Ah, Transport, also wirklich, also demnächst, wie gesagt, also wir kommen jetzt, also ich und meiner Welt kommen jetzt in die Größenordnung rein, wo ich dann doch schon überlegen bin, ob ich mit Zug oder mit äh, Drohnen jetzt halt demnächst okay. transportiere, ne, weil die Bänder dann schon teilweise über 2.000, 3.000 äh, Meter halt ist, sind, ne. Da kommt man halt schon in die Überlegung, so, ja, sollte ich den nicht doch lieber mit dem Zug transportieren? So? Ja. Wir haben Rohre halt, wir haben Öl, das Öl verarbeiten wir, oder beziehungsweise pumpen wir da hinten ab, wo hier ähm, diese eine hier äh, Spielbär das mhm. auch weggeholt hat, hinten bei dem ja. großen See, ja. diesen großen Wasserdings äh, da. Ja, und da transportieren wir halt fünf, habe ich ja gezeigt, fünf äh, Rohre, ne, komplett ja. entlang. So, die kann man auch, also ich wollte jetzt die jetzt gerade bei uns auf Zug umstellen, halt. Ne? Mhm. Ja. Aber Drohnen sehen halt schon viel cooler aus. Ja, die gab es aber bis jetzt ja. dato noch nicht und die sind halt, wir haben die, können die auch noch nicht machen, weil wir dafür erst noch ganz viel bauen müssen. Äh, weil wir jetzt mal 7 und 8 da machen müssen. Mhm. Und ähm, ja, für die brauchen wir halt Supercomputer und sowas halt alles. Das müssen wir halt noch alles in Gang bringen wenn wir das soweit erstmal haben mit, mit Drohnen, das, das, das wird bestimmt schon cool, wenn da so Drohnen über, über die ja. Welt fliegen. Das stelle ich mir auch cool vor. Ich bin mal gespannt, so, ob man da auch Kupfer. mitfliegen kann. Ja, bin ich auch. Wir haben Kupferblecher. Sehr schön. Da habe ich mir auch gerade 100 hergestellt. Ja. Weil dann wird nämlich jetzt auch gleich unser Kohle angeschmissen. Na, no, hast du schon Kraftwerke gebaut? Nee, ne? Ja, doch, zwei Stück stehen schon. Doch, zwei Stück? Ja. Nice. Hole ist da, Kraftwerke sind da. Jetzt fehlt noch das kleine restliche Stück Leitung, für das mir nicht mehr gereicht hat. S ähm, halt. Nein, nicht so. Aus, aus so ja so und doch und rein da sehr schön so will ich das ach jetzt brauchen wir hier diese komischen Kreuzungen einer flucht ich glaube nicht nee, sowas von überhaupt nicht äh, warum brauchst du nicht erst die rohre und dann diese leute so links rein so halt? weil ich ja nur ein rohr bauen kann doof hier. Ja. Das gefällt mir auch immer nicht. Deswegen lasse ich die Rohre von oben reinfließen. Gut, ich lasse jetzt halt die genau, die Kohle von oben rein. So hatte ich es geplant. Die sind flexibler, finde ich. Jetzt müssten die eigentlich loslegen. Ja. legen los. Okay, beide schon? Äh, nee. Das hier noch nicht. Warum nicht? Ich hier Kohle auf dem Band? Ich sehe das gerade nicht. Ja. Hier oben liegt Kohle auf dem Band. Da ja, oben ja, Toll. aber unten weiß ich nicht. Ja, du hast es noch nicht angeschlossen. Doch, doch hatte ich gerade, aber war wahrscheinlich wieder ein Bug. Ja, jetzt beginnt jetzt. das auch, ja. Genau, perfekt. So, da haben wir von. Was hatten wir vorher? Oh, das sieht man gar nicht. Ich glaub, die produzieren. Was produzieren die hier? Eins produziert 75, 75 Megawatt. Ja. Also 150 erhöht. Das ist echt so ein bisschen doff. Ja, na ja, gut, sobald wir Wände haben, könnt es da dran. Ist die richtig rum, die ist richtig rum. Eingang. Mm -hmm. Du vor ein bisschen austricksen. Die Wände richtig rumgebaut, guckt ihr das mal an. Kann Weiß man jetzt nicht was merken, was außen und was innen ist. Ähm, ne, das ist innen. Äh, das ist außen, was du gerade gemacht hast. Okay. Also und es ist äh, egal eigentlich, was außen und was innen ist, es kommt darauf an, halt wie, aber wir haben auf der anderen Seite das anders gebaut, ja, halt andersrum. Das sollte halt überall gleich sein. Ja. Also das Haar kommt immer nach außen, gut. Genau. genau. Jetzt hat er hier wieder gedreht, ja, weil die untere Wand schon. Ja, weil ist. das untere äh, ist. Ich das hab's da ist falsch. Gesehen. Bin schneller. Ja, ist okay. <lacht> kann ich tatsächlich mit leben? Oh, da kommt ein Viech in meine Fabrik. Das kann er da reinschleichen. Oh, das hatte ich immer hier umgebaut, genau dafür, dass man hier mal ein bisschen rumlaufen kann, ne? Ja, ja, perfekt. Hätte ich genauso gemacht. Ja. Arschen! <lacht> ich bin fast tot! Ehrlich? Ja. das was? Okay, ich ja, nicht, Ja, das tut sogar ganz schön viel. <lacht> sehr gut. Steht stehst Viech hier mitten in unserer Fabrik, sehr gut. Tu was, wenn du in der Fabrik stehst. Oh, lass doch den armen Kerl in Ruhe. Jetzt getötet? <lacht> oh, ne? Ich weiß gar nicht, ob man das töten kann. Das doch, doch, mit viel Mühe und allem. Hab einmal einen getötet. Oh, es ist weg. Jetzt ist nicht mehr in der Firma. Es ist kein Mitarbeiter raus hier! Ja, so sieht's aus. So, nice, okay. Dann haben wir jetzt schon wieder ein bisschen mehr Strom. Perfekt. Tagesziel erreicht. Jo, ciao. Jetzt <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> hat eh keiner da. Gut. Niemand da zum Zugucken. Niemand da, doch ich. Einer ist ja. da. Ich guck zu. niemand da. Ach ja. ja, für uns. Hogi. Da ist eine Farbe eingestellt. Ah! Hm. Jo, ähm. So, nach dort? Hallo? Hm. Hm. Hm. Kein hm. Muni mehr. Ich kann nichts mehr anmalen. Nein. Also ganz langsam werden hier die Sachen produziert. Das ändert sich jetzt. geht ja auch noch nicht einstellen kopieren schade so also 6, 120 180 180 Schrauben pro Minute noch mal zusätzlich also insgesamt nein nein 180 Schrauben insgesamt also jetzt äh, nur für die verstärkte Eisenplattenproduktion ne also 120 Schrauben zusätzlich an sich. Also, weiß nicht, also warte mal, 120, 180. Was braucht er? 100, 280 Schrauben brauchen wir pro Minute insgesamt für unten. Gerade aktuell. 40, 80. Ja, ah, der produziert gar nichts. Ah, deswegen reicht's hier nicht. Und Strom hat auch keinen, ja wunderbar. <lacht> die eine Fabrik war überhaupt, die ist überhaupt nicht verbunden, hier fehlt ja alles. Oh, wow. Kalos. Die hat keinen Strom, die hat kein Förderband. 300. Ähm, ich habe mich gewundert, warum hier nichts geht. 300 wow. 380 Schrauben brauchen wir pro Minute. Also wir haben hier 4 mal 40 sind 160. Ist das richtig, ja? Und 380 brauchen wir. Hui. Ja, <lacht> <Boah, her> fun. <lacht> also 80 kann ich noch machen mit den Ressourcen, die ich hier oben habe. Dann müssen brauchen wir brauchen mehr Ressourcen. Also 15 pro und 10 brauchen wir nur, das heißt. Wenn ich das hier alles ein bisschen umbaue. Ach, nicht noch mal zwei hier rausquetschen weil ich gerade dann noch zwei und dann noch mal eins nee also mit den ressourcen könnten wir schon hinkommen Ich hm? muss hier oben nur alles umbauen komplett ja ja ich werde hier unten ich werde unten jetzt auch alles komplett umbauen also das wären dann zweimal Rotoren und dreimal verstärkte Eisenplatten, obwohl ich eigentlich ganz gerne dreimal Rotoren hätte, also das heißt insgesamt wären es dann 480, ja. 100, 200, 300 für die äh, Rotoren und... 3 mal 6 sind 180, ne? Ja, genau. Äh, ja, 480 Schrauben. Wenn du das hinkriegst auf 480 Schrauben, dann könnten wir 3 mal Rotoren und dreimal verstärkte Eisenplatten herstellen. Hier 180. Ja. Das wären 12. <lacht> 12 ja, Stück. 12 Dings, <lacht> ja. ja. Kommt hin, ja, ja. Nicht mit dem Metall, das ich hier hochkriege. Dann müssen wir mehr Metall ran schaffen. wir kriegen hier Eisenbahn. 15 pro Minute brauche ich. Und komm. Ah, warum ich das nicht wir nicht stellen machen? 60 pro Minute her. Das ist pro Teil oder was? Äh, ja, 30. 30. 30, 30, 30 okay. pro Teil, ja genau. Das heißt mit einem können wir ja. zwei befeuern. Also wir haben vier Stück, die nach oben gehen. Genau. Mit einem können wir zwei, genau. Das heißt, wir bräuchten hier unten sechs Stück, die nach oben gehen. Das heißt, wir brauchen noch zwei mehr. 90 Eisenplatten pro Minute, ne? Ah ne, das ist. stimmt so nicht, weil zwei Stück noch für die. Die Stangen, hast du die Stangen auch mitgezählt? Wie viel? Die, äh, die wir Stangen habe ich noch mehr? nicht mitbezählt. mitgezählt. Ja, ja, werden auch, auch hier oben mehr. gemacht. Ja. Äh, 60 Stangen. Dann müssen wir oh. wohl, die, müssen wir mal die Schmelzen upgraden am besten. Ähm, ich würde sowieso sagen, ähm, lass mal überlegen. Hm. Wird das hier unten gerne mal abreißen, neu aufbauen? Äh, ich würde sagen, hier unten packen wir nur Eisenschmelzen rein, die Eisenbarren produzieren. Gut, die stehen ja sowieso schon unten. Ja, ja, aber dass wir hier unten halt vergrößern. Eisenschmelzen mit Eisenbarren. Verstehst du? Ja. Ist ja noch Platz. Ja, gut, okay. Dann werde ich hier unten aber mal einmal... Karl, Karl, Karl Schlag machen, ne? Okay. Ist nur die Frage, graden wir hier oben ab, um mehr Leistung zu kriegen, oder baue ich einfach mehr? Bau mehr, würde ich sagen, okay. ganz ehrlich. Baue einfach bräuchte mehr. Ich, bräuchte ich aber, wie gesagt, oh Gott. Ja, die verstärkten Eisenplatten lasse ich erstmal laufen, die eine. Weil davon werden wir jetzt jede Menge brauchen, denke ich. Gut, okay. So, jetzt gucken wir erstmal, wo kriegen wir unser Eisen denn weg? So, wie viel kriegen wir denn hier? 60 pro Minute. 10 für 40. Ist 100. Für... 100 für 400. Für 400 120 für... 120. Uh, es war close jetzt mit unserem unserer Energie hier. <lacht> Gerade alle leer gelaufen. Na gut, wird ja jetzt kompensiert noch von den Kohle. Ja, aber ich, ich halte sie trotzdem am Leben. Hast du unten schon was abgeklimmt? Äh, nee, Ich hab okay. aufgefüllt. Nee, ich meine hier... Ja, Ach so. Oh ja, okay, hier. Irgendwas nee, das ist ausgefallen. So Irgendwelcher Strom ist ausgefallen, okay. Ja, okay. Ja. Hast du oben keinen Strom mehr, oder was? Ja, hier zwei Generatoren funktionieren gerade nicht mehr. Hm. Also, zwei Ach, Schmelzen. Hier. Zwei jo. Schmelzen gehen nicht mehr. Äh, warum nicht? Ach so, doch, weil der hier... Hä? müssen wir Und auch war die, denn verbunden die Stromverbindung verbessern. Ich glaube, wir haben jetzt noch. Ja. Auch... Schon... Nee, wir haben noch keine größeren Masten. Wir brauchen da mal nee, größere wir... Masten. Warte mal. Ja, ich gucke mal, ob wir das nicht schon können. Und dann kriegen wir auch Wanddings da, glaube ich, dazu. Okay. So. Logistik MK3. Nee, wir können Hypertubes können wir kriegen. Und... 4, 5, 6, nee. wir hier oben. Erst mit Phase 5 oder 6 kriegen wir erst MK3-Masten. Oder kann man die erforschen? Warte mal, nee, die kann man in der Mam erforschen, ne? Weiß ich nicht. Alienorgane, nicht, nee. Ener äh, nee Energieschlägen auch nicht, okay, die kann ich. So viel weiter wie jetzt war ich noch nie. Na, ich persönlich nicht. Nur gesehen habe ich schon bei anderen. Okay, ja, jetzt, jetzt geht es ja so richtig los. Ja. Also Stahlproduktion hatte ich noch ein bisschen angefangen gehabt, aber dann ja. war es also, so. Tier 3 war glaube ich Schluss. Okay. Ich glaube, ich ändere das Design hier. Dann halten wir mal die ganze Produktion an. Jetzt wird spaßig. Einmal sortieren. So. Wir bräuchten. Ja, aber diese eine gelbe Schnecke, die ich ich hab ne, die muss ich jetzt auch schon wieder verschwenden. Ah, bin okay. doch keine Lust drauf. wir müssten auch mal, also keine Ahnung, vielleicht müssen wir mal nächste äh, Runde, nächste Mal, wenn wir spielen. Wie lange machen wir heute eigentlich? Hm. Dreiviertelstunde höchstens. Noch eine Dreiviertelstunde? Ja. Okay, gut. Ähm, mal auf Schneckenjagd gehen. Mhm, Ein ja. bisschen. Schnecken checken. Das ist die nächste Folge? Genau, no, Schnecken checken. Boah. Ja! Schreibt das schon mal auf. Schneckenchecken. checken. Schreibt dir das schon mal auf. Der ist gut. <lacht> Schnecken checken. Davon werden wir ein bisschen was brauchen. Ja. Ich habe vorhin auch schon mit ein paar gesehen beim Rumlaufen. Na, ich auch. Ich hab schon wieder so ein, zwei hatte ich eingesammelt. Äh. äh. Also, ich lege hier mal alles lahm jetzt. Mhm. Müsst wahrscheinlich sowieso wir schon angehalten haben und. Was bleibt denn hier alles schon wieder übrig? Okay. Ah, oh, ne, ihr könnt sogar noch weiterlaufen. Hier ist noch genug Puffer übrig. Zack, zack, zack, zack. Ich mag das nicht, wenn die Kisten hier rumstehen. Ja, ich habe eben auch schon so eine weggemacht. Ich mag das auch nicht. Ja. Vor allem, weil man einfach in die reinbauen kann. Und sie dann also. trotzdem noch irgendwo da rumstehen. Ja. Also, der produziert aus 60 pro Minute. Jetzt machen wir das richtig ordentlich hier oben. 60 pro Minute. Okay. Also wir haben hier dreimal 60 pro Minute. Ja, oh, ich habe es doch zu tief gemacht. Okay. Ja, also da kannst du ja überall noch dazwischen rein einsetzen, oder? Äh. Also hier zwei Stück kann du auf jeden Fall noch einsetzen. Wenn ich das hier von oben sehe, bei den Schmelzen wir haben drei Dinger und wir haben also wir haben drei äh, Eisentransporteure mit 60 pro Minute. Zwei können wir mit einem machen, das heißt, wir könnten sechs Dinger haben, aber auch sechs. So. Ich würde ganz gerne hier unten erstmal Karschlag machen, erstmal sauber machen. Ja, habe ich hier oben auch schon auch auch erstmal weg. So, so, so, so. Alles, alles, alle. Gut. Wo kriegst du deinen Strom weg? Nein, deinen Strom weg. Irgendwo bei der Treppe. von Geht. draußen. Ja, nee, Achso. Du meinst nicht mich. <lacht> nee, nee. So, Leute, das war's wieder für heute. Wir haben unser Kohlekraftwerk aufgebaut und angefangen, alles abzureißen. Um alles strukturierter, neuer und größer zu machen. Aber. Damit geht es dann nächstes Mal weiter. Macht's gut.